Ihre beiden Persönlichkeiten, also wie gut oder schlecht Sie beide mit der Welt umgehen, ist nur der Startpunkt. Das entscheidet nicht, wie Ihre Beziehung langfristig, wie sehr Sie sich gegenseitig in Ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, entscheidet langfristig, wie sehr die Beziehung glückt.